Setze ich an meine Seite. Die Wahl fiel mir sehr schwer. Und ich habe mich, weil wir königlich, kaiserlich in Sachsen die Grundlage haben, habe ich mich entschieden, Mara Kaiser hier auf diesen Platz zu platzieren. Wir begrüße Sie herzlich. Mara. von Ende fahren, bitteschön. Und so macht man das ja für die jungen Leute. Stuhl zuerst vor Junge Leute, sagen ich praktisch. Und es gibt junge Leute, es gibt sogar schon junge Stars. Unwahrscheinlich, was ich alles schon erlebt habe, was ich schon bewegt habe. Ja? Und jetzt für Sie, den Sie heute hier dann live erleben dürfen. Toni Kraus. Toni Kraus! Und noch eine wunderbare Dame, Angelika Martin. Angelika Martin. Ja. Hallo, liebe Angelika. Bei der Straßenbahn würde ich sagen, Ja. Aber Kontrolle erfolgt später in den schönen Platz. Schwarz in Schwarz, deswegen, wir hatten bei der letzten Sendung gelb besessen. Aber mit deiner Kleidung angepasst, unsere Angelika Martin. Und jetzt, liebe Gäste, gibt es etwas, was weltroherführend ist. Ich habe heute in meiner geliebten Heimatstadt Dresden mit auf dem schon einen Künstler begrüßen dürfen, den ich lange, lange schon verehre: seine Familie, seine Kunst und sein gutes Herz. Und jetzt haben wir hier für Sie im Studio, mal fernsehen, überhält Ich denke, wir gucken hier mal kurz rein, was wir heute Nachmittag so erlebt haben. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. Du, du direkt vor der berühmten Frauenkirche. Was verbindet die Kirche? Du, also ich musste jetzt die Frauen die neue natürlich, mal sehen. Die alte habe ich ja nicht mehr gesehen können, oder die Ruine. Aber in der alten Frauenkirche ist meine Schwiegermutter getauft worden. Und sie hat auch da viel erzählen können über, über, die, die, ganze, über, über die, die, die ganze Geschichte von der Frauenkirche. Also, was ja wichtig ist. Ja. Du bist ja heute Abend mein Gast. Und ich freue mich, von gehört. Und ich habe einen Hit, den ich gemacht habe. Guck mal, dort drüben ist unser Kneipe. Ja. Und da ist er. Und dort bekomme ich ja... In der Kirche und gehe dann in die Kneipe? Ja, ja. Ah, ja. Aber du, das glaubst ja sehr oft. oft. Vor allem in, in ländlicher Gegend. Ab bei uns dann, aber in Bayern ist es glaube ich jetzt noch so, die Leute gehen zum Gottesdienst in die Kirche und anschließend geht es in die Kneipe und dann hat einer da oben. Du jetzt, wie das hier ist, im Rest, das ist nicht nur so ein Dorf, hier, hier, rechte Kneipe. Extra. Ja, ja, ja. ja. ja dann gehen wir jetzt mal hin, ja. ich schicken wie Bier aus. Ja, das ist schön. wir mal. Ein. Das war immer so, das, das hat sich immer durchs ganze Leben gezogen. Mhm. Du liegst in der Wiege und da geht es schon los. Sie kommen von weit her und die Freude ist groß. Zuerst in der Kirche, da macht man dich nass. Und danach in der Kneipe hebt auf Tischmann das Glas. Zwischen Kirche und Kneipe spielt das Leben sie Weil die Hand. zwei uns begleiten von der Wiege ins Grab. <lacht> Nutzen hier, Nützen haben wir alles ja, noch da. Ja, ja. Komm rein, komm rein, mein Lieber, komm rein. Hier ist der wärmeren ja. ja. Das ist nun dieses Kneipenparadies im letzten 1900. Da bist ja. du verwundert und getrunken wird hier auch immer. Ja. Aber getrunken, jetzt endlich mal. Und unsere schöne Bedienung, die schönste Schaffnerin Deutschlands überhaupt. Sie wird uns ein schönes Radeberger Pilz noch bringen, sage ich dir. Und da ist sie, unsere Helene. Die Helene? Die älteste Straßenbahn Dresdens. Ah 1898 geboren. Ja. und du kriegst jetzt eine Sonderfahrt. Und wie kam die hier rein? Mit dem Kran, mit einem großen Kran. Ja, und weißt du was? Da sind wir schon wieder bei der Frauenkirche. 12 Uhr mittags, die Glocken der Frauenkirche läuteten. So, und heute läutet nur noch diese Glocke wieder. Abfahrt! Sonderfahrt für <chega> Eberhard Hertel hier im Dresden Da guckst du verwundert an. So was hast du im Vogtland Doch, doch, ja. So, da haben ja noch so nie. das heißt, liebe kleine Schaffnerin, kennst du das auch? Liebe kleine Schaffnerin, kling, kling, kling, sah. Wo fährt dein Baden hin? Kling, kling, kling! Und jetzt muss eine Minute. Ja, sehr toll, liebe Gäste, wir freuen uns auf euch. Es ist der Hammer, ja. Eberhard Hassel heute im Studio. Mit Karl-Heinz Wehmann. Ja und demnächst, liebe Gäste, wird diese Wahl unsere Bühne werden. Promis an der call. Das wird die neue Veranstaltungsreihe im Jahr 2017. Wunderbar. <lacht> Du hast unbedingt gebraucht, wenn wir dann diesen Hit hier bringen, auf so dem Jahr. Darin siehst du noch die Udo jungs ist ja. was los, sag ich dir. Ja, ja. ebenso. Da bringst du aber deine Stefanie mit. Ja. Ja. Ja. Deine Frau ist ja heute schon ja. mit. Schon mit ja. ja. Sehr zum moll, liebe oh. Sehr zum Ohl, liebe Gäste. Machen Sie eure Fläche auf. Hier müsst ihr eins nehmen. Oh, du kriegst meine. Du kriegst meine. Nein, du. Max. Äh, Max, so. <lacht> du warst vorhin, ne? Toni. So. Ja, liebe Gäste. Eine. Sendung, die Meldepracht. Ja. wieder. Ja? Wir beginnen jetzt mit dem Bild. Wer das Du musst jetzt Okay, danke für Ja, okay, danke. da wollte Ja, das ist ja toll. So. Ich da nur bitte. Wo war hier? So, yes. wir beginnen mit Applaus. Applaus bitte. Applaus bitte. wenn er leibhaftig da ist. Jetzt ist er hier bei uns, Eberhard Pärte! Ja. So, und jetzt machen wir das wirklich. Erhebt da Sie euer Glas, Schaut jeder seinen Nachbarn mal in die Augen und sagt ihm mal, du bist ein sehr schöner Mensch. Manu, du bist so ein sehr schöner Mensch. Sehr gut. Liebe Publikum, wenn ich euch sehen könnte. Ganz sicher, seit ihr ja. ausstößt. Die Schönheit liegt ja immer im Auge des Und jetzt kommt der Winkbruch. Ja, ich sage alle meine ins Wasser und ihr sagt alle, schöne Rase, habe ich schöne Sendung, alle meine ins Wasser.